Hallo meine Pokéfreunde und Poki-Nenten willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Blau. In der letzten Folge haben wir ja unsere letzten Orden geschnappt und heute werden wir endlich in die Siegestraße gehen und vielleicht sogar rauskommen. Ich weiß es nicht, weil ich habe mir jetzt nichts angeguckt, ich weiß nicht, ich weiß den Weg nicht auswendig, also werden wir mal sehen. Und wir werden wahrscheinlich heute in dieser Folge unser neues Teammitglied bekommen, ja, am Ende ist es vielleicht nochmal ein Teammitglied. Das habe ich aber nur dabei ähm, für die Liga, ansonsten habe ich unser Team eigentlich schon voll ich guck mal kurz im Shop, ob ich noch irgendwas nicht habe. vielleicht... Oh, hier gibt's ja kaum was. <lacht> Toller Shop. Alles leer kaufen. Ne, ähm... Ich guck mal kurz nach, Habe ich alles? Super Superbälle, ja, super. Meisterball, ähm, warum auch nicht? Ja, den Meisterball, können wir heute benutzen. Stimmt. Ähm, <lacht> Ansonsten... Passt es, denke ich mal... Ein paar TMs, ja, keine Ahnung. Ein haben wir genug. top 5 fünfmal, okay, passt. Ich werde nur ganz kurz nochmal fliegen. Ihr seht auch schon, ich habe äh, letzte Folge, also nicht letzte Folge, sondern Offscreen habe ich ein bisschen trainiert. Und die sind jetzt alle, fast alle Level 45, außer ist Level 48 und relax Level, Level 44, weil wir die Tränen ausgegangen sind. Ähm, ich werde mal kurz nach City. Fliegen, weil ich denke mal die haben da die Pokebälle, äh, nicht sondern die doch pokébälle auch aber ich meine sie die die die die die die die ich die die die die die ich, verkehrt, was ich sagen wollte. Also die die, die <lacht> So, welche Etage war das denn? Hallo, ist das richtig? Nee, hier ist die erste Etage. Das ist falsch, okay. Hm, hm, Na, hm. ja, ich kenne mich hier eh nicht aus. Also, manchmal sind wir irgendwelche Pup Puppen, manchmal sind irgendwelche TMs. irgend ja. Also, Redet man über TMs, findet man da welche. So, jetzt aber hier ein paar Superbälle kaufen, weil ich nicht sofort mal Bälle verschwenden möchte. Ich will einfach versuchen so zu fangen. Da brauche ich mir jetzt hier noch mal ein paar. Supertränke sind zu schwach, aber hier gibt es anscheinend gerade nichts anderes. Es ist doof. Kommt mal mit ein paar beleber Die Insel sehr wichtig. So. Und dann werde ich hier nochmal zurückfliegen. So, Zinube insel. Donnerprobe mal kurz einkaufen, noch ein paar Heiltränken und so. Und dann würde ich sagen, machen wir uns schon auf den Weg. So, ich weiß, es dauert jetzt wenig, aber es ist mir jetzt auch oh egal Das ist mir jetzt egal. Die Zeit nehme ich mir. Oh fuck, das ist, das ist der falsche Ort. Ups. Das ist der falsche Ort. So. Vorspulen brauchen wir nicht. Dün, dün, dün. Hallo. möchte gerne. Oh, Hyperbälle verhauen. Oh, gerne. Ich kaufe mir mal ein paar Stück, mein Gott. Überträge war ich aber eigentlich hier. So, jetzt 10 Stück kaufen. Topschutz, auch mal ein paar Stück mal kaufen. So, passt. Okay. So, mein Geld rausgeschmissen. Das ist gut. Und jetzt fangen wir an. Kurz rüberfliegen. Zum Umwerthania ja, City, Stadt Dingens, ja. Yeah, yeah, So. Geheilt sind wir. Alles gut. Wir lassen uns losgehen. Loslegen, genau. Wir müssen einfach dahin, wo Gary letzte Folge war. Das ist nämlich hier gewesen, hier oben. Und dann einfach nach links, einfach weiter, einfach weiter und weiter und weiter. Hier würden wir normalerweise da hinten im Gebäude, würden wir normalerweise nicht weiterkommen, weil er sagt dann, muss hm, ist den, den ersten Orden, so das du durch. Und die fragen uns jetzt die ganze Zeit nach unseren orden ob wir die haben. Und wenn ja, dann lassen wir uns da durch. Aber wir haben ja alle von daher. Was oh, die geile Mucke? Oh, noch nicht, noch nicht, aber gleich. Oh, du trägst den felsorten dann darfst du weitergehen. Oh, jetzt kommt die geile Mucke. Quellorden haben wir. Ja, ja, wir sind die coolsten, wir sind die stärksten. Niemand kann uns aufhalten. Ja, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, den Donnerorden habe ich auch. Yeah, was erwartest du denn? Ich habe alle Orden auf Kantu. Yeah, Farborden habe ich auch. Oh, es geht die Musik weg, weil ich schwimmen muss. Oh, naja. Trotzdem in Ja, da haben wir auch. Ja. So. Dankeschön. Hallo. Ja, so ein Wort habe ich auch. Und bei, keine Sorge, die fragen das nicht jedes Mal. Die fragen das nur einmal und danach ist es schon gecheckt. Oh, hier kann man auch Pokémon fangen. Stimmt. Was kann man denn so fangen? Oh. <lacht> ein Habitag auf level 26 das ist ja super. kommt relaxo. Relaxo ist ein toller Typ. der machen wir jetzt da down. Habitag ist down. Relaxo was neues zu pressen War passt. Jetzt geht die Musik weiter. Ja den vokalen Orden besitzen wir auch bereits. Oh yeah. Ja, hier sind wir am Ziel. Erdorden ja, haben wir auch. Siegestraße, Pokémon Ja. Hier sind wir angekommen. In der Siegestraße. Teilweise den Anfang weiß ich noch. Das weiß ich noch, was ich jetzt machen muss. Wow. Super. Am Ende lässt sich auch noch mal blicken, oder? Oh, komm, hier weg. Haben die schon lange nicht mehr gesehen, Tua. Was ist los? Immer noch nicht die Wege zu Golbert. Mit der langen Zunge. Also hier können wir nicht weiter. Wir können den Stein hier... Das, das rechts neben mir ist ein Stein. Wir können den nicht nach oben schieben. Was wir aber anders machen können... Wer kann denn Stärke... Sander? Relaxo. Äh, Relaxo könnte Stärke. Genau. Komm! Psch, psch. so einmal weiter weiter Hä? ich, hab's doch, ich hab doch das. das müssen wir so hingeben wenn wir jetzt nach unten drücken von oben aus dann wir dann wären wir rausgegangen das wäre nicht so gut da wären die Steine nämlich wieder da wo die vorher waren hier müssen wir uns weiter schieben bis zum was auch immer das ist ja dahin So, und jetzt da hinten nämlich äh, der Weg frei. Hier, wo normalerweise ein komisches Feld war. Oh, noch ein Pokémon, noch ein Uh Oh, ein Onyx. Uh, Onyx kann man hier fangen. Krass. Das ist, glaube ich, der Gott Ort, wo man Onix fangen kann. Kann das sein? Hier kommt Blizzard. Oh, ey. Ich Blizzard einsetzen. Bam. Das ist da ja Alles gut, alles gut. Okay. Ja, da hinten kommen wir nicht lang. Hier geht es nämlich lang. <hannmut> so, wo jetzt? Ich glaube jetzt nach links. Aber ich möchte erstmal gegen die kämpfen, mal. ich möchte Level. Hallo! Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? <lacht> Natürlich. Hätten richtig schlechte. Oh, wie das aussieht. Trainerin! Wow! Eine Trainerin! Nein! Echt? Das ist nur Billy-Card. Machen wir ja hier Buddy Slam. Ja, Spüre die den Zorn meines Bauches, ey, hör auf, ey, ey, ey, ey, hab ich so kratzen? Au hier, spüre die Macht meines Bauches, da ist er? Oh, er lebt noch. Mama Stärke hier, oh, sie tauscht das Pokémon aus mit wohl Komm, stärke, schub sich hier weg mit meinem Stärke. Komm, ähm, ich würde sagen, das wird tauschen wir aus. Auch wenn es Gründe schon Level 48 ist. Ich kann euch sagen, wir werden jetzt auch äh, gegen Pokémon auf Level mehr als 50 treffen. Aber nicht unter 60, aber unter 60. Und ich hoffe, ich bin gut trainiert worden. Wir sind einfach wirklich die Trainer ausgegangen. Ich habe keine Trainer mehr, was? Ich habe alle besiegt. Ich habe sogar einen besiegt, der hatte sechs Carpados, ja? Das war nicht so toll. Außer ich konnte spielen, weil ich konnte halt spielen. das war cool. Also ich konnte das hier machen, dass alles schneller ist. Oops, habe ich hier gemacht. Ups. Hör doch auf, zu... Ja? Ich krieg dir richtig einen aus Maul. So. Ja. Du bist raus, finde ich gut. Warte, ja. ist da ein Item? Un unsichtbares... Mann, ich denke mal, ich krieg ein unsichtbares Item und dann ist da nichts Luft. So, hier können wir eine Abkürzung schaffen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt für immer so bleibt. Das kann ich euch nicht sagen. Habe ich nicht ausprobiert. Macho, oder ist einfach nur zum Zurückgehen? Macho. Äh, das können wir mal besiegen. Blizzard. Das ist dauernd, oder? So. war das? Warte. Nichts irgendwas. Nee, ich, ich dachte schon. Egal. Äh, alles gut. Na, na, na, na, na. Hallo, du da. kämpfen? Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Auf jeden Fall. Niemand hat Chance gegen mich, den Pokémon-Trainer. Oh, der, der beste Trainer aus Kanto. Oh, ein knosp Aber das wird mich auch nicht aufhalten, das sage ich dir. Denn ich habe dagegen nichts. Noch nicht, äh. Ja, relaxe, wir kämpfen. <lacht> Mit Blizzard. Yay. Blödes Blizzard hat nur eine fünf, kann man nur fünfmal einsetzen. Danach kann man es nicht mehr einsetzen. Das ist halt doof und ich habe jetzt nur noch einmal Blizzard. Und er setzt Giftpuder ein, dass ich jetzt vergiftet bin. Und das ging daneben. Und ich bin vergiftet und krieg Schaden. Und er setzt Reichenhieb ein, das tut mir sehr weh. Und sich aber Bodyslam ein, das ist doch tot. Ich weiß nicht, warum ich so komisch rede, aber ich tut's. Oh, ein oh, kein Problem. Wir haben satze Hat jetzt auch noch, Wetten, der hat jetzt auch noch ein einen Glutexo. Wird ja passen? kranken oh, fast tot, fast tot. X-Angriff. Wow. Und das war's. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Oh, noch Hat noch ein Pikachu und noch ein Evoli oder so? Ja, toll. Ich hatte so gesehen die zweite Entwicklung. Hier hatte noch nicht, aber ab der nächsten Gen, weil er hatte die noch eine Vorentwicklung Aber es war nur eine Babyform. Oh, hat doch ein Glurak. Oh. Naja, gut, ne, das juckt mich jetzt eigentlich wenig, weil ich kann die einfach hier wegspülen. als Ups, du mal leid, Glurak. Habe ich deine Flamme ausgelöscht? Oh, der, der will richtig streiten jetzt mit dem Angriff. Aber das war's. ist der down. Easy. Easy. No problem. Immerhin hatte ich eine Chance. Oh. Ach, bei der nach der Siegestraße sind wir schon äh, bei der Top 4. Also bei der Liga. Oh, das ist irgendjemand vergiftet. Warum? Ich habe keinen Bock. Oh, fucking Gift. Das nervt nur. Setzen wir hier überall einer, damit du mich nicht mehr nervungen kannst. <lacht> Hä? Ich stand einfach nur still. Du kannst mir nicht eingreifen, während ich stillstehe. So funktioniert das Spiel nicht. Okay, ich muss zugeben, ich habe auch gedrückt. Also ich habe in eine Richtung gedrückt, aber er hat sich nicht bewegt, weil er jetzt ein Pokémon kam. Eigentlich will ich nicht kämpfen, aber ich muss so wirklich auf Level 45 bringen. Au, der hat mich geklammert. Ein Tech Damage gemacht. Au, oh, jetzt macht er sogar drei. Jetzt macht er vier oder so. Nee, es macht immer noch zwei. Okay. Aua, hör auf! Lässt mich jetzt in Ruhe! Okay, jetzt nichts. Lassen, lassen Was kann ich nicht? Ich wollte schon sagen, du. Ja, jetzt hat er sich auch gedreht, habt ihr gesehen? Mein Charakter hat sich gedreht, weil ich in die Richtung gedrückt habe. Hypertrank... Okay, nee, ich glaube, wir schaffen es auch nicht raus in dieser Folge gegen die trainer gekämpft habe. Oh, das ist, oh, das ist, das sollte ich nicht lang. Das ist eine Abkürzung. Also halt, ja, doch. Wie machen wir das. Warte, wir machen das so. Ja, genau, das passt so. so. Und dann werden wir noch mal attackiert super. Mit mhm. dem Onyx. Was nichts gegen uns und, und. hier yeah. hau ab Mann so und dann also kommen wir weiter yeah. oh das ist ein trainer habe ich gleich gesehen die siegestraße stellt eine art abschlussprüfung für trainer dar ja also ja, kommt auch sagt darstellen genau ich bin kein wirklich großer fan von der siegestraße weil die so groß ist und verwirrend ist. Und wenn man weiß, was man machen muss, so wie ich jetzt, dann ist es noch okay. Ja, dann ist es okay. Ich denke mal, ich spiele jetzt eben das Spiel durch und wir müssen alles in einem auf. Ich hoffe, das mache ich, weil ich will jetzt ja nicht das Spiel durchspielen. Wir sind so weit gekommen. Und endlich der 45! Juhu! Ein Macholo! Oh oh oh oh. So, den Spritzen... Ich wollte sagen, den Spritzen wir jetzt ab, aber okay, du kannst ihn auch beißen, wenn es dir schmeckt. Level 49, lol. Okay. Wer wäre noch Level 50 vor. Äh, da, da, da, wer doch, bevor wir in die Liga kommen, Level 50. Das und viel mehr in der nächsten Folge von x Galileo Mysteries. Nein! Geh, die sterben! Na los, hau ab! Verschwende es die Folge, die Leute wollen doch was sehen hier. Hau ab! Raus! Raus aus meinem Haus! Geht doch. So echt, du Schwarzgurt. Ah. Uh, seht ihr das da oben? Was ist das denn? Das kann ich euch sagen, das ist der Vogelsprite. Immer wenn man fliegt, dann sieht man ja diesen Vogel. Das ist das Vogel, das ist ein Vogel. Aber es ist ein Waden Pokémon. Was ist das für ein Pokémon ist, das werden wir noch sehen. Oh, hier ist noch ein Trainer. Du, du, du, dumm, du, dumm, du, dumm. Möchtest du gegen die Top 4? Du willst die Top 4 herausfordern? Ja, das ist mein Ziel. Soll ich schon mal Spoiler, Leute? Die Top 4 sind halt in Wahrheit halt 5 Trainer das Game oder die sagen alle, das ist die Top 4 aber es sind fünf <lacht>. Mind Blow ich weiß und ich merke gerade ich hätte keinen äh, Relax und nicht äh, Heiltrank geben soll weil da ja kann auch Erholung aber ist jetzt auch egal äh, wer weiß gar nicht warum ich Relax noch trainiere aber ja mache ich gerade und ein Kadabra okay aber das ist Body Slammed und das da da Mm -mm -mm -mm -mm. ja ich denke schon wir werden die liga in einem schaffen nicht dass wir also nicht in einem video mal nicht so nicht wir werden zwei brauchen weil die kämpfe sind halt schon ziemlich lange weil die sch richtig äh, stark pokémon haben aber ähm, ich hoffe wir schaffen es im ersten versuch gegen die nicht dass sie da sagen äh, no, du bist schlecht geht trainieren du hast nicht genug level oder sowas aber gegen die Trainer hier, die schaffen wir es ja. Und wenn wir es gegen die schaffen, dann werden wir es hoffentlich auch später gegen die. Top viel schaffen. Denke ich mal. Hoffentlich. Keine Ahnung. Voll erwischt. So, keine Ahnung. Wo bringt mich das jetzt hier hin? Ah, hier muss ich irgendwas hinschieben. Und hier ist noch ein Pokémon. ein Item. Aber ich kann nichts tragen. Muss ich kurz. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, was ist das? Metronom, hm, weiß noch nicht. Ah, ha, ha. So Laha, Strahl weiß ich auch noch hm. Hm. Feuersturm, oh. Geofrissur, ja, komm, das können wir weg. Müll, das Abfall, das ist Müll. Und hier kriegen wir noch eine TM. <lacht> Ey, wieso kriegen wir so viele TMs? Ich will die nicht. Was ist das überhaupt? Mega. Ach, hier kriegt man Mega Kick. Wait, kriegt man nicht direkt am Anfang gespielt? Nicht am Ende? Hey, jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Mach hallo, kannst du mir erklären? Nein? Und dann lass mich. Dann, gehen, dann geh weg. Und da hinten sollte ein Stein sein. Alter, zwei Millimeter! Und dann kommt direkt das nächste Pokémon, Zubat. bad, du sollst gehen. So, ihr was? Mir reicht's. Mir reicht's jetzt wirklich. So, kein Pokémon mehr. Hä? Müssen so wir nicht kämpfen? Egal, komm, wir kämpfe gegen den. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Ja, genau. Bam, bam, bam, da, haben Tür hat mal wieder. Was haben die alle mit ihren cards Alter? Sind die so geil? Sind sie so richtig fresh und cool? Oder was? Und das ist Level 44, Alter. Jetzt krieg ich Angst. Hör doch auf mich zu kratzen, ah! Find mal, oder? Ja. Body Slam! Geh doch endlich down, Alter. Geh doch down. Was, Alter? Du klaust mich mal Geld. Nee. Lass mein Geld in Ruhe, Alter. Hä, hey, das so, macht Zeit, Alter. Schaden. Wait, what? Hier, jetzt bin ich Egal, ich bin 24-7 komm. Entoron. Uh, da haben wir gut gutes Pokémon gegen. Du, du, du, du. Soweit ich weiß, ist Entoron Wasserpsycho. Eine gute Taktik, also ein guter, ja, guter Typ. Die kann man auch im Team nehmen, aber... Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich ja eh schon meinen Totok habe. Also Tschüss. Man kriegt Enteron durch. Enteron falls, falls jemand nicht erahnt hat. Bei dem nehme ich den Namen. Ein Hyperheiler, Dankeschön. Ich gehe weiter. Oh, hier gibt's nur ein Item. Na ja, nehmen wir das mal, wenn wir das tragen könnten. Weißt du was? Ich schmeiß jetzt meinen Aufwecker weg. Auf und habe ich den Aufwecker, brauchen wir nicht. Und wir kriegen noch eine TM! Was ist es denn? Was ist es denn? Überroller. Keine Ahnung, was es macht. So, hi. Kriegt ist rasch, Sehr schwer zu meistern. Naja. Und oh, die Folge ist eigentlich schon zu Ende, aber komm, wir kämpfen jetzt noch gegen den. Außerdem viele Pokémon. Ja, ein Pokémon können wir noch besiegen. Ein paar... Hi. Sorry to interrupt. Uh, fuck, der Level 48 und ich bin Level 45. Und hab ich es mal geschlagen. Links-rechts-Klatsche. Au. So, erstmal schlafen. Delegator. Oh nee, gib mir weg mit deinem blöden Delegator. So, einmal Body Slam und ich hoffe nicht, dieser Tod. So. Hi, Pantimos. Willst du kämpfen? Hier. Stärke, Alter. Beste Attacke im Spiel. Stärke. Ist aber nicht so stark, aber ich habe Volltreffer. Es ist doch so stark. Lol. Yay. Gut gemacht. Gut gemacht. So, dann würde ich sagen, wir werden uns in der nächsten Folge dann hier weiter umsehen und wahrscheinlich diesen Ort hier endlich mal verlassen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Pokémon Blau. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!